macht eine Geldstrafe von 50. So viel? Ja, so viel, weil es ist unerlaubt. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Minecraft Live. Wir haben schon ein bisschen weiter gebaut, wie man hier leicht erkennt. Aber auch nicht zu viel, weil war. wir wollen ja immer alles zeigen und was wir vorhaben und so weiter und so fort. Und heute werden wir mal als allererstes unseren Beruf, unseren Hauptberuf erklären. Mhm. Und da legt es sogar direkt los, oder? Ja, wie wisst, sind, sind wir Magier. Und im, und im Magier gibt es mehr Möglichkeiten. Wir sind davon Botaniker. Was haben die anderen Möglichkeiten? Als Magier gibt es drei Möglichkeiten. Die erste ist Blutmagier, dann Magier und Botaniker. Wir sind in dem Fall Botaniker. Und laut Beschreibung sind Magier eher vom Stadtgeschehen abgewendet. Also wir sind eher in der Natur, weiter weg von der Stadt. Und wir haben dann noch drei Möglichkeiten. Und wir haben die Möglichkeit ausgesucht, dass wir zu zweit sind, also man kann einen Partner nehmen und den Beruf aufteilen und sich auch was auf einen bestimmten Bereich spezialisieren. Und wir sind, unter meinen, dass man mit dem, ähm, dem Botaniker-Mod Back beginnen und das wird jetzt unser erstes Ziel und darum geht es jetzt, Mana herzustellen. Und mit Mana können wir auch Werkzeuge machen und Rüstungen und die, die ist sehr stark. <lacht> ja, wie man es in Minecraft Sky schon mal gespielt haben den Mod zum ersten Mal. Und ja, wollen wir die Basics von den Botaniker Mod mit ja. beginnen? Ja, können wir machen, ja. Ja, als erstes brauchen wir einen Petal Carry Also, <lacht> ich sag dazu, na, da, wo ich Blumen einschmeißen Ja. Und dafür bauen wir mit Cobblestone. Cool. Ask to Mary. <lacht> ja. <lacht> Not Mary. Okay, oh. ja. <lacht> okay, ja. Okay, ja. Axel, bauen wir Cobblestone Slabs. Ja, mach ich mal gut 4, 5, 3, 4, 6. Und Cobblestone. Ja. In der obersten Reihe Slabs und dann mitten und unten. Ja. Also, du, mit der Mittel, der unten, Mitte. unten. Das geht table, so doppelt anders. Tinker Table, da hab ich es Achso, warte, es gibt noch ein Item. Das gehört oben mit Mitten in. Das ist ein, ein Blumenblatt. Ja. Und der? Äh, Hast du kriegst? gekriegt? Nein. Der hat es dann gekriegt. Also du kannst es in der Kiste dann krieg ich sie, ja. So, jetzt müsste ihr es haben Ja. Ah, also ja. da, ja. Das ist, das ist ja. <lacht> und ja. dann setzt du da woher. Da, oder? Ja. Nein, nicht da drauf. Das hat so schön gerade. Ja, da kommt was anderes her. Ja, okay. Wohin, da her. Ja, da nehmen wir Wasser. Ja, passt. Und jetzt da musst du Wasser hineinfüllen. Ja, das bringen wir zusammen. Wir schon nur noch nicht, machen. gemacht. Echt? Du hast wieder okay. wie du den Eimer am ja. Boden geschmissen hast. Ja, da eben den Eimer zurückgeschlagen und du was es. Und okay. jetzt da müssen wir vier von den weißen Blätter ein tun. Ja, damit wir die Pure Daisy kriegen. Und wie man das sieht, man ja da einen Bildschirm. Mhm. Zack. Plus Seeds, kann das sein? Ja, hast du da. Weil Das ist ja wie am schmeidigen Knackpunkt. Jawoll! Jetzt haben wir die Pure Daisy, Daisy das ist eine Blume, ja. logischerweise. Jetzt darfst du es auf dem Falken Stern. Da, Jetzt. ja, wir sind Botaniker, also. Hast du, äh, ähm, was haben wir denn? Ähm, Holz? Holz? So, ja, Um ja, ich. Ja, auch Pure Daisy machst du Holz herum und mit den anderen Stein. Ja, machen Geschmolzener Stein. Schön brav geschmolzen. Und da, wie man sieht, Magic Heldens, <lacht> ja, da ist die Magic, mit weißen Partikeln, also man sieht da, wird sie was. Mhm, ich muss ein bisschen warten. Pamma, Pamma ist da der ganze Schlag. <lacht> Dann können wir was schönes bauen, einen Mana-Pool. Soll ich will ihn wieder fuhlen? Immer, ja. Immer. Ja. Hey, die Kartoffeln können wir mal abhauen oder? Ja, ist schon fertig? Ich glaube, ja. Okay, mit rechts geht es sogar nicht. Jetzt bauen wir wow. die Ausbeute. Jetzt bauen wir ein paar Seeds an. Vorne hat der und Seeds. Und andere Seeds an? Ja. Karotten, Kartoffeln, Kartoffeln wir vor allem. Ja, weißt du, also wollen wir uns um die Kartoffeln schon kümmern, aber zu kommen wir nach, oder? Ja, das sind die Kartoffeln, Seeds. Echt? Ja, ich kann ich noch gar nicht. Es wächst. Es, oh. es ist Magic. Hätte ich <lacht> hey, das Holz einmal übersehen, aber. Hast gesehen? Jetzt bauen wir mal Okay, es geht sogar Das müssen wir jetzt abbauen Ja Jetzt haben wir da Living Wood, wie man da oben lesen kann Und ja. Living Rock, glaube ich, Ja, ja Living Wood Jetzt noch mehr hinbauen, oder ich, oder? Ja, nur ja. hier ja. ja. Oh, Wow, kurz gehört hm. Hey, aber den restlichen Holz brauche ich Ja, es ist wurscht, wo es so Du kannst es andauern, Na, Nein, das brauche ich ja. So. Achso. Hey, wir brauchen mehr von denen. Nein, das mit dem Wulz-Re. Dann... Ja, Nein. Ja, da ja, bin ja, ich auch ein bisschen. Seh, so. hey, aber mein, mein schöner kriegst du nachher nicht. Toto. Ja? Jetzt brauchen wir Mana-Bull. mana ja. Mit dem Stein-Limon-Rock. so okay. Was du es Crafting-Table? Limestone. Und einfach. also wo ist denn der? Also Und seitlich auch noch. Genau, also. Ein ah. Mana Pool. Das will ich genau machen? Ähm, später brauchen wir eh sicher, ja. Ich mach jetzt zwei. So, jetzt haben wir Mana Pools. Mana, jetzt mhm. ist schon sehr mal angeschaut. Mhm. Man sieht halt einmal, steht zum Beispiel Botania dabei, das ist das Modback, was wir da jetzt gerade benutzen. Und man sieht halt bei jedem einzelnen Item, bei welchem Modback das dabei ist, das ist ziemlich cool. Und das also er drüben, wächst gerade schon wieder. <lacht> wächst. Ja, jetzt. <lacht> <lacht> die Pure Daisy. Mhm. die Blume macht es natürlich. Ja, oh. Und jetzt? Ja. Rose kann. Gold, ich kann das auch verwenden. Was sollen die Mana Bulls hinbekommen? Zurzeit ähm, zur Zeit noch nicht. Wir brauchen einen Platz. Mm. Ja, entweder die Richtung, wo die Farm ist. Nein. No. No. Ich sage ja da irgendwo, oder? Ja genau. Ja, das machst du, oder? Ja. Ich schaue noch, wie man ein Manner Spreader macht. Gold Igna, aber ich frage mich, ob ich es dem anderen Gold mehr machen kann. Weil wir haben einen äh, großen Gold -Ignett. Was tut Zufall ist Holz, das umgewandelt? Ja. Ich muss ausprobieren, ob es geht mit dem großen Gold... Statt mit dem Gold. Ja. <lacht> Natürlich. Nein, wir brauchen gold alles... Von dem Am um, früher oder später bauen wir wahrscheinlich das sein. <lacht> Deshalb baue ich das jetzt gerade hier. Auf dem schönen Mannerspail also hast du die jetzt genommen. die mhm. baue den der Random her, damit es wie besten fast den richtigen Fleck steht. So, nach einem ganz kurzen Cut, weil ich habe jetzt da, ähm, die ganzen Items, was ich so haben wollte, jetzt im Inventar dran, hauptsächlich Marble und Dark Oakwood. War mir äh, ziemlich gut gefallen und ich habe heute den Aufgang hier gebaut, was eigentlich ziemlich praktisch ist. Er ist zwar noch nicht der schnellste, aber. <lacht> <lacht> das der Kopf geht es gut. gut, weil ich auf mir ins Wasser ne? Um, wir sind jetzt auf unserem Grundstück, sage ich mal, weil wenn man ins Inventar geht und hier auf Claim Chunks geht, sieht man, dass ich, weil man kann so auf klicken und kann die, James, ah, die Chunks ähm, claimen. Ja. Und, ja, ich habe es halt nochmal claimen. Das wurde eigentlich nicht. Und das haben wir halt schon die anderen gemacht. Wir haben das jetzt da auch gemacht, da bei unserem Bereich ziemlich schön. Ich habe früher mehr gehabt, aber die anderen haben gemeint, so soll nicht so verklammern, aber ich <lacht> man es mag. Ja, das ist circa, es ist eh nicht so weit, Das ist circa, ich würde sagen, von da irgendwo, da bis zum Wasser und da ein bisschen die Bäume da und da unten entlang. Das haben wir eigentlich geklamt, weil da unten ist das TV mit dem Basti und dem Sven und so weiter und ja. Und ich habe jetzt eigentlich vorgehabt hier so ein Haus einzubauen, weil da ist ein bisschen eine unschöne Gegend, sage ich mal kurz. Und wenn man da das Haus herbaut, merkt man, dass es dann nicht mehr und dann Passt hätte ich gedacht. Und wir schauen mal was da wird. Also, da kommt jetzt das Marin Spür. Ich schließe mich bei Guten Tag. Was wollen Sie hier? Wie bitte? Die Polizei. Ah. Willkommen, willkommen, willkommen. Ich bin vom Beruf von Barnika. Warum haben Sie denn da oben stehen? Wo? <lacht> so bei mir? Oder? <lacht> das sind Ist unten hier? So. Ist es nicht? Das ist ein fickers Sachen, die nur die Schmiede benutzen dürfen. Für Rüstungsherstellung. Das heißt, wenn Sie diese die hier stehen haben, dann müssen wir Ihnen leider unterstellen, dass Sie hier Rüstung schmieden wollen. Unerlaubt. So, was soll Ja, im Heimbad muss ich Ja, das haben wir unabsichtlich hinbaut. Das heißt dann leider eine Geldstrafe für Sie. Juhu! <lacht> Macht eine Geldstrafe von 50. So viel? Ja, so viel, weil es ist unerlaubt. Schönen okay. Abend noch. Ihnen auch. <lacht> du wohnst schon. <lacht> <gülüyor> <Gülüyor> ein bisschen sein. Da steht halt die nächste Station, gell. Felt aus so Muss <Gülüyor> ja keiner wissen, dass sie da... Da ist unser Loch, Philipp. Das würde ich da verbinden, ne? Ich Und gar. Komm in Tag. Boah, wow, der Brüssel an der Fans, das macht schneller. Man schaut schön aus, Philipp. Das, schon. Okay, Und. das ist uncool. <lacht> <lacht> <lacht> das ist richtig Dunkel Boah, ich wurde schon fast sagen, Philipp. Ah wie geht es dir bei Titanic? Philipp? Wie geht die Tani? <lacht> <lacht> ah? <lacht> Danke fürs Zuschauen Wenn ich die Runde gefahren hat, gebt den Daumen nach oben Und vergesst nicht zu abonnieren, bis zum nächsten <lacht> Und vergesst Und vergesst nicht zu abonnieren no. Und vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt Bis zum nächsten Mal Tschüss Ciao